Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir das neue Petsum Lotto X-Update. Und ich kann jetzt schon mal vorweg sagen, das Update ist ein kompletter Reinfall. aber seht meine Live-Reaction. Neues Update. Es gibt die Huge Maschine, fünf neue Huge's, eigentlich sieben glaube ich. Neues Huge im Free Gift, New Hype Gift, Bugfixes und das war's schon. Das sind auch die Sachen, die ich vorhin schon im Stream angekündigt ange habe. Erstmal hier ähm, Redeemen. So. Was man nämlich jetzt machen kann In Doodle-Welt gibt es keine Fortschritte Da gibt es nichts Neues Was es aber gibt, wenn wir zum Shop gehen Gibt es jetzt Huge-Maschine Und ihr braucht dafür 10 Millionen Diamanten, um die freizuschalten Aber wie ich vorhin schon gesagt habe 10 Millionen Diamanten sollte man heutzutage eigentlich schon haben Gehen wir einfach hier hin Kaufen uns dann die Huge-Maschine frei für 10 Millionen Diamonds. Success, freigekauft. Und jetzt ist hier der Huge-Hatron. Ich dachte erst, der wird super geil, weil da kann man Exclusive-Pads in Huge-Pads umwandeln. Aber es sieht so aus, als könnte man Free-Exclusives nicht umwandeln. Und ich hoffe, dass ich mich dabei irre. Ich gehe da jetzt rein und es ist so. Man kann nur Paid-Exclusives umwandeln. Und jetzt bin ich wirklich enttäuscht. Weil guckt euch an, ich habe natürlich jetzt im Inventar nicht unbedingt so viele Exclusives. Ich habe aber Exclusive-Pads hier, die nicht in Frage kommen, weil das keine paid Exclusives sind. Wenn ich jetzt in meine Bank gucke, habe ich noch ein paar Paid-Exclusive-Pets, die ich mir rausnehmen könnte. Was habe ich hier? Party-Dragons kommen nicht in Frage. balloon Exolotte geht, glaube ich. Ähm, Party-Dragon geht, glaube ich, nicht. Ich glaube, alle Party-Pets gehen nicht. Die Grinch-Cats gehen, so. Die Elf-Dogs und Elf-Cats gehen nicht. Neon-Twilight-Tiger und mosaik Corgi und so gehen, soweit ich weiß. Ähm, Elf-Cat auch nicht. Anime-Agony geht auf jeden Fall. Was haben wir? neon Triloid dragon Elf-Dog geht auch nicht. scary Corgi geht... Glaube ich auch nicht. Anime Corgi geht. Grinch Cat wieder. Party Pig geht nicht. Scary Cat geht, glaube ich, auch nicht. Balloon Corgi. Okay, dann jetzt erstmal die ganzen Grinch Cats. Alter, komm schon, Preston. Was soll denn das? Ist das dein Ernst? Alter. Und dann brauchte ich erstmal ein paar Minuten, um wieder raufzukommen, weil Roblox so ein bisschen down war. Aber wir sind jetzt endlich wieder drin. Da sind wir wieder. Also, gehen wir nochmal zur Bank. Gehen wir nochmal in meine Bank. Gehen wir nochmal auf Withdraw und hoffen, dass es jetzt in Ordnung geht. Ich wähle jetzt nochmal die Pads aus, die ich denke, die in Ordnung gehen. Kann ich nicht einfach filtern nach Paid, Exclusive? Kann ich nicht. Ich muss es wissen. Ich muss wissen, welche Exclusives free to play waren und welche paid waren. Naja. Sehr paid to win. Ja, das ist das Nervige. Ich habe wirklich gehofft, dass dass es ein Update gibt, in dem man was mit diesen ganzen Free Exclusives anfangen kann. Weil ich meine, ein normaler Spieler, ein normaler Free-to-Play-Spieler, ja, der kriegt ab und zu mal ein Free Exclusive-Pad, aber der kriegt doch nicht 100 Free Exclusive-Pads zusammen, wenn er ganz normal spielt, weil woher? Man kann die durch Traden bekommen, aber äh, Traden kann man sich ja auch nur Pads von anderen Spielern. Das heißt, der durchschnittliche Spieler hat keine 100 Free-Exclusive-Pets. Dementsprechend wäre das doch gar nicht so schlimm, wenn dann einfach mal eine Handvoll von Free-to-Play-Spielern auch mal ein Huge-Pet bekommen. Aber nein, nur die Spieler, die Paid-Exclusive-Pets haben. Und das checke ich einfach nicht. Junge, Junge, Junge, was alles nicht geht. So, Preston braucht halt Geld. Preston braucht kein Geld. Auch seine Entwickler brauchen das Geld nicht, das die hier durch einnehmen. Sache ist, ich bin der Meinung, Preston würde sogar mehr Geld damit verdienen, wenn er auch die Free-Exclusive-Pets in Huge-Pets umwandelbar machen würde. Weil damit würde er das Spiel attraktiver machen. Und auch wenn Leute Free-Exclusive-Pads haben, denken sie sich, boah, mir fehlen jetzt doch diese drei Exclusive-Pads, damit ich die 100 Punkte zusammen bekomme. Und denken dann vielleicht doch mal nach, sich so ein Paid-Exclusive-Pad zu besorgen, auf welchem Weg auch immer. Aber man hat sich ja ein Paid-Exclusive-Pad dann besorgt. Die Paid-Exclusive-Pads, die wären dann ja auch mehr Wert in dieser Maschine und würden mehr Punkte bringen. Aber wie das mit den Punkten funktioniert, werde ich euch auch nochmal gleich zeigen, falls ihr es noch nicht wisst. Ich versuche hier nur gerade noch meine Paid-Exclusive-Pads zu finden. Damit ich wenigstens eins dieser Ecks zusammenbekommen kann. Oh, du hast nicht mal ein Eck davon? Ich habe noch nicht angefangen, Victor. Ich suche gerade meine Paid-Exclusive-Pads in der Bank zusammen. Da sind noch 505 Pets drin. Und ich muss jetzt herausfinden, welche davon Paid sind und welche nicht, weil das ist wirklich der größte Schmutz. Ich glaube, nur Party-Pads kann man nicht benutzen. Ich weiß aber nicht. Es hieß Paid und nicht Paid. Also Scary Cats gehen? Das weiß ich, ich nicht. Glaube ich glaube nicht. Keine. Ich versuch's nicht. So, ähm, um, Capybara geht auf jeden Fall. Super Cat auch. Ich habe es eben schon gesagt. Ich halte es mhm. für eine grottige Entscheidung, dass man nicht alle Exclusive Pads reinpacken kann. Ich wäre damit cool, wenn die Exclusive Pads, die free sind, weniger Punkte bringen. Macht ja auch Sinn. Mhm. Aber kann man denn nicht den Free-to-Play-Spielern wenigstens diese eine Kleinigkeit geben, auf die sie hinarbeiten können, wenn sie ich bei dachte jedem eigentlich, Update. das ist auch das Ziel von dem Update, sage ich ehrlich. Ja, dann, ich verstehe nicht, warum das jetzt so ist. Ich meine, der Ansporn, sich mehr Exclusive Pads zu holen, weil man die dann in... Huge-Pets umwandeln kann, der ist ja trotzdem da. Mhm. Der ist trotzdem da, auch wenn man Free-Exclusive-Pets benutzen kann, weil gerade dann, wenn du genug free exclusive pads zusammen hast, um vielleicht auf 80 Punkte zu kommen, muss man sich ja noch weitere Pets zusammenkramen. Und dann überlegt man, ja, ja. hol ich mir welche vom trading Plaza Ertrade ich die mir? Und was ertrade ich mir da? Ertrade ich mir dann vielleicht Paid-Exclusive-Pets, für die mal Robux ausgegeben wurden? Oder gebe ich jetzt mhm. selber mal die paar Robux aus? Weil es ist günstiger, jetzt mal für ein exclusive Egg noch die... Okay, das ist eigentlich eine, ein schlechter Deal, weil die Eggs sind auch so überteuert, die ja. Robux auszugeben, als für dieses eine Huge Egg. Aber trotzdem, es ist doch viel mehr Ansporn drin, wenn man auch die nicht. Free Pads benutzen kann. Ich versteh's echt nicht. Das ist einfach nur dumm. Nein, ich versteh's wirklich nicht, weil das Ding ist halt, es wird niemand wehtun. Ich glaube nicht eine Person hat... Also, okay, bestimmt haben einige Leute... Aber nicht der Großteil der Leute, die diese gesamten Party Pets haben, haben zufälligerweise mehrere hundert von denen in ihrem Inventar. Ja, liegen. die da hätte ja schon einen Punkt machen können. Ja, die, genau. die allerwenigsten, weil in der Theorie bekommt jeder Spieler pro Update ein Free-Exclusive-Pad. Genau. Dann gibt es noch die Spieler, die reinhusteln und das mit mehreren Accounts machen. Die meisten von ihnen kriegen aber maximal zwei Accounts auf die Reihe. Mhm. Es gibt vielleicht also manche, die, die, die schaffen es sich so zehn von diesen Dingern zu holen. Das sind dann die Mega-Hustler, aber das ist ja eine absolute Minderheit. Genau. Und selbst diese Leute, die zehn Accounts haben, selbst die Leute, die kriegen bisher, also bis jetzt, haben die wahrscheinlich 60 hinbekommen überhaupt. Da musst du trotzdem 800 Robux für zahlen. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich meine, ich werde gleich ich werde wahrscheinlich super seltene ne, Exclusive Pads weggeben, weil ich gar nicht weiß, wie selten die sind. <lacht> Keine Ahnung, wie viel ist eine Rave Crab wert? Wie viel ist ein Orca wert? Ach, nichts. Also ich wahrscheinlich. glaube, ich den Dominus Astra ist, ich, weiß nicht. ich glaube den Dominus Astra mit Coins 5 behalte ich, weil erstens der... Ähm, ach ja, stimmt, ich bin hier unten und die Dinger haben gar nicht mehr die Verzauberung. Die zählen dann, glaube ich, gar nicht, weil die die Verzauberung nicht mehr haben. Aber der Dominus Astra, der ist ja aus dem ersten Exclusive Pads, die es gab. Das ist das erste und das Beste gewesen. Es gab doch noch den Domotrus-Astra, aber der kam mit dem zweiten Ach, die Update. sind egal. Die Domotrus-Astra, der kam später. Der Dominus astra war das erste der Besten, sozusagen. Achso, okay. So. Das hat irgendwie, ich glaube, 4000 Robux waren das, glaube ich, gekostet. 3200? Keine Ahnung. Ich habe jetzt auf jeden Fall ungefähr 130 exclusive Pets aus meiner Bank geholt. Geh jetzt rein ich in den, den unity geben. Werter und, ähm, Ach, weil die alle gelockt sind. Okay, ich muss die erstmal anlocken. Warte mal, das muss ich auch einmal testen. Zählen die dazu? Oh ja, Okay, die Pets zählen auch dazu, wenn sie ihre Verzauberung nicht mehr haben. Das ist gut zu wissen. Ähm, die Koalas bringen zum Beispiel drei Punkte. Ja, nein, das will ich nicht. Ich will anlocken. Oh, jetzt muss ich so viel anlocken, Viktor. Ja, es gibt doch nicht mehr diese Zielfunktionen mehr. Die Zielfunktion gab es nie beim Anlocken. Nicht? Nee, die gab es nur beim Löschen. Und da gibt's die noch. Bro, ich werde jetzt löschen. Ich werde jetzt, werd jetzt Pets löschen, Nein, nicht Doch, ich werde jetzt Pets löschen. Komm, ich werde die sowas von löschen. Dazu ich du mir neun Exclusive Pets, please. Nein, ich werde die jetzt löschen, Victor. Please, Anton, neun Exclusive Pets. Ich brauche nur neun. Ich werde jetzt Pets löschen. Ich brauche nur neun. So, und jetzt, wo ich Pets gelöscht habe, werde ich jetzt weiter. Ich werde erstmal meine Exclusive Pets machen, Victor. Lass mich doch erstmal meinen Ding machen. Hier geht's weiter mit Capybara, Tidy Eye Cat, Super Cat, Super Cat, Party Cat ne Party Dogs brauche ich ja gar nicht. Aber Neon Twilight Wolves brauche ich. Ähm, Anime Unicorns, ja klar. Balloon Dragons, Anime Unicorns. Noch mehr, noch mehr Balloon Dragons. Flopper, Mosaik, Crystal, bla, was auch immer das alles für ein Müll ist. Oh, Lightning Bat sieht cool aus. Leute, ist da irgendein Exclusive Pad bei, das super viel wert ist? Falls ja... <lacht> Wäre das jetzt ein Riesenverlust, wenn ich die alle da reinpacke, um irgendeinen Huge-Pad zu bekommen, mit denen wahrscheinlich der Markt bald überfüllt sein wird. Weil die Huge-Pads hier aus den Ei, die werden wahrscheinlich dann auch wieder nicht so selten sein. So, ich gehe jetzt erstmal auf Confirm. Jetzt gucke ich einmal, sind die Grinch-Cats drin? Ja, die Grinch-Cats sind drin. Ich war mir noch nicht sicher. Okay. Lock-Mode. So. Aber klar sind die Grinch-Cats drin. Für die musste man ja dann tatsächlich mal was ausgeben. So. Du, du, du, du. balloon Hier. Ja. Kannst du mir was schenken? Nein, ich werde nämlich jetzt alle meine Exclusive pads verbraten. Und dann sind die reif für den Biomüll. So, jetzt habe ich ein paar Pets zusammen und da sind... Okay, der Anime-Korgi in Rainbow bringt vier Punkte, weil der Rainbow ist. Okay, gibt Sinn. So, die wertlosesten hier, Capybara, Tidy, Corgi. korgi Neon Twilight, komm, ich pack die alle weg. Die werden jetzt alle verbraten. Kann ich ziehen? Ich kann nicht ziehen. Okay. So. Mm -hmm, mm -hmm. Den Lightning Pad will ich noch nicht weggeben. Den behalte ich erstmal, weil der sieht cool aus. Ich habe den selten gesehen. Ist der Lightning Pad selten? Könnt ihr mir das mal in die Kommentare schreiben? Ich habe nämlich keine Ahnung. So Anime Corgi. Ja. Von den Anime Corgis habe ich auch einige bekommen. So. Ah, ich habe schon genug. Okay, ich habe genug für eins dieser Eggs und dann habe ich vielleicht sogar genug für zwei. Gut, ich konverte jetzt 64 Exclusive pads zu einem huge Maschineneck. So, und dann werde ich das gleiche nochmal machen. Und dann sind gleich alle meine guten Pads weg. Ah, aber immerhin habe ich ja noch meine ganzen Free-Pads, nicht wahr? Immerhin habe ich noch meine ganzen Free-Pads. Die habe ich doch immer geliebt. So, Koalas kommen auch weg. Starfall Dragon und wartet mal. So, den behalte ich. Weil ich war, glaube ich, ein bisschen drüber. <lacht> Man kann ja zu viel ausgeben. Okay. Ich konverte jetzt und damit 47 Exclusive Pads zu einem Huge Egg. Und damit habe ich zwei Huge Eggs. Die Frage ist, soll ich die Huge Eggs öffnen oder soll ich die lieber behalten? Was macht eigentlich mehr Sinn? Weil hier ist eine 50-50 Chance, dass man so ein schlechtes Huge Pad bekommt. Eine 30-prozentige Chance, dass man so ein halbwegs schlechtes bekommt. Und die Chance auf den Angelus, den die alle haben wollen, die ist ja wieder genauso gering wie hier auf dem Huge Pad. Wie bei den New Year's Gifts, von denen man ja mehrere sogar bekommen hat. Und Server werden gerestartet. Applaus! Applaus! Ich sehe in der Pet Maschine keine Pets. Es geht nicht mit free Exclusive pads und du musst deine Pets anlocken. Ja, wir haben technische Schwierigkeiten. Roblox ist wieder down. Down, down, bist, was ist, down, was ist das? Nach 300.000 Stunden bin ich wieder in pads drin. Habe jetzt eigentlich gar keinen Bock mehr. Aber ja, wir haben aufgehört bei dieser huge Throne maschine Da habe ich mir zwei von diesen Sachen hier erschaffen. Habe dafür unendlich viele von meinen Exclusive pads verbrannt. Die sind jetzt weg und habe dafür... Zwei Huge Machine Eggs. Und egal, was ich draus ziehe, ich werde unzufrieden damit sein. Weil selbst diesen Huge Angelus, werd ich, den werde ich wahrscheinlich gar nicht ziehen. Aber selbst den würde ich mir denken, boah, ja, Mensch, ein Huge mehr. Dafür 100 Exclusive Pets verbrannt. Aber wir werden es jetzt öffnen. Ne, ich gehe einmal auf No. Ich, ähm, ich gebe mir die Lackboost. Man sagt zwar, dass die Lackboosts keinen Unterschied machen. Das sagt man zwar. Aber was ist, wenn sie doch einen Unterschied machen? Ich habe hab nie was gezogen und ich habe nie mit Luckboost gezogen. Jetzt muss ich aber mal hier das Huge Machine Egg 1 öffnen. Ich öffne und... Wir Huge Orca. Wow. Und dann nochmal das nächste Ding. 15%ige Chance immerhin. Und ich öffne es und... Wow, Huge King wow. wow. So. Damit habe ich jetzt zwei neue Huge Pets. Coins 1 hat das eine, das andere hat Chestbreaker. Ich bin unzufrieden mit dem Update. Wie seht ihr das Update? Update ist schlecht. Ja, ich bin auch enttäuscht von Update. Ich dachte erst, yo, geil, Huge Pets machen aus Exclusive Pets. Aber ich kann all diese Exclusive Pets, die ihr seht, diese 425 Exclusive Pets, die ich hier habe, kann ich alle nicht verwenden. Also fast alle. Da unten waren, glaube ich, noch ein paar, die ich verwenden konnte. Aber fast jedes dieser Pets, mindestens 400 Exclusive Pets, kann ich nicht verwenden, weil Preston einfach denkt... Und ich finde es nicht schön, wenn Preston... Deswegen packen wir die Pets hier wieder zurück. Und ich werde dann gleich einfach mal ein New J-Rock an einen der Zuschauer, die geblieben sind, verschenken. Weil wer von euch jetzt noch dabei ist? Guter Mann. Oder gute Frau. Oder beides. Oder non-binär. Keine Ahnung. Ist mir eigentlich egal. Auf jeden Fall gut. Kannst du mich grüßen, bist der beste. Gruß geht nicht raus. Aber ihr könnt jetzt einfach mal in den Livestream-Chat euren Roblox-Namen reinschreiben. Dann wird der Bot gleich einen Gewinner rauspicken und der Gewinner, der seinen Roblox-Namen in den Chat geschrieben hat, bekommt dann von mir ein Utah Rock per Post Alright? Es hat sich gelohnt, dass ich geblieben bin. Nur wenn du gewinnst, hat sich gelohnt. Also Leute, schreibt jetzt alle euren Roblox-Namen in den Chat, damit ihr die Chance habt auf einen Utah Rock. Welchen gebe ich? Oliver oder Autogramm? Autogramm klingt gut. Ich glaube, ich gebe Autogramm her. Komm, <lacht> Autogramm. Du wirst es sein. Du wirst weggegeben. Oh Gott, ich glaube, ich habe. Ah ne, ich habe jetzt immer noch gefiltert nach Exclusive. So. Alles gut. So, ihr habt, glaube ich, alle geschrieben. So viele Zu Zuschauer sind hier nicht. Das bedeutet, ich werde jetzt dem Bot sagen, wie ging das nochmal? Ausrufezeichen. Winner? Ah. And the winner is Wallet's Play. Als ob Wallet's Play. Du hast gewonnen. Ich meinte eben noch, du musst auch noch gewinnen, damit es sich gelohnt hat. Aber damit hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Alles klar. GG war Let's Play. Dann gehen wir mal auf Send. Ich gebe deinen Namen hier rein. Bester, irgendwas. Ich hoffe, du hast es richtig geschrieben. Ich habe es jetzt gekopy pastet GG. Viel Spaß damit. Und dann gebe ich dir hier ein New Rock und meinetwegen noch ein Update-Hype-Gift obendrauf. Plus 187000 Gems. Bitte sehr. Viel Spaß. Mit dem Huge High Rock. Aber das war's dann auch. Das Update bietet nicht mehr. Es gibt halt äh, jetzt ein neues Huge Pad, das ihr hier durch die Free Gifts bekommen könnt. Es gibt jetzt Huge Pads, die ihr über diese Maschine bekommen könnt. Aber ihr müsst dafür echt viele Exclusive Pads verschwenden und dann auch noch gute Exclusive Pads. Super nervig. Was gab's noch? Ich glaube, alles andere habe ich vergessen. Ja, es gibt ein neues Update -Hype gift Ja, stimmt. Es gibt ein neues Update -Hype gift und da sind dann diese Pads hier drin, die ihr seht. Und das war's. Das war das Update. Klickt auf das Video, das hier oben angezeigt wird. Bis dann und ciao!